ich okay. okay. ja, wir das alles bitte ja, Danke. Ich heiße Nicole Pires, ich bin 33 Jahre alt und ich kämpfe auch für Team Mossan und für das Team Assad. Oh, oh, oh, oh. Ähm, es war Kampf, ähm, ich habe versucht mir vorzustellen, aber ganz schwer, deswegen bin ich da reingegangen mit ganz gemischten Gefühlen und Vorstellungen, aber ich bin ganz zufrieden, also <lacht> es geht ganz viel durch bei mir heute, ähm, wie gesagt, ich habe k gekämpft. Und äh, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Ähm, bei mir war auch erster Kampf und ähm, ganz schöne große Überraschung. Und es ähm, ist alles gut gelaufen, sage ich. Ähm, ja, ganz viel aufgeregt. Und jetzt kommen wir aber langsam wieder runter. <lacht> ja, ich habe gemerkt, dass äh, ich habe, sage ich, ich habe stark gekickt. Das konnte ich merken von der Reaktion von den Gegnerinnen und da habe ich gemerkt, da konnte heute schon meine Waffe sein und anscheinend hat es auch geklappt. ich habe voll die tolle Feedback bekommen. Ich denke, sie sind alle stolz auf mich. Ich bin auch ganz stolz auf dem, auf meinen Mann. Ich bin stolz, dass sie mich begleiten in Ring. Die haben mir auch ganz viele tolle Operationen gegeben. Und ähm, ja, ich denke, ich denke, sie sind ab, ich Nehmen die Hand wieder zurück, Mikol. Nehmen die Hand wieder zurück! Und komm! Oh, Schön! Schön, weiter! Komm, kommt der, der Jawohl! Und ja, komm, Nicole! hoch! Hand rein! Hand rein! Und komm! Schön weiter! Schön bocken und rein! Und komm, Arbeite, arbeite! Schön locker, Nicole! Hände hoch! Keine Ausweichslagen! Du gerade! Und komm! Hand rein, Mikoll! Hand rein! Und komm! Decken hoch! hoch, Hand rein! Abschluss! Oh komm, handball, fester fester fester der Oh komm, arbeiten. Oh komm, schön. Oh, halt halt halt halt auf, weiter, weiter, weiter! Weiter. Und Und weiter! Weiter, weiter. Jawohl, weiter, weiter! weiter, Komm, arbeite! Nicht da oben, du fickst! halt Und arbeite weiter! Kick, kick, kick! Und kick! Und, oh, Weg. Kick, Weg. kick. Weg. Und weiter! Nehmt die Arbeit. linke Hand zurück! Nehmt die linke Hand zurück! Weiter! Deckung hoch! Deckung hoch! Deckung hoch! Deckung die Deckung hoch! kicken! schön Handbein. schön und locker, und weiter. weiter, weg, Komm weiter, Schön noch mal, noch mal, noch sehr schön. Ja gut, weiter, weiter, noch mal, aufwärts, vor, aufwärts, Schick, endlich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 Nochmal, weg um hoch, Deckung um Kick. Die Kacken, Kick Kacken, die Kick die kick die Kacken, die kick die Kick die kick die Kacken, die Kacken, die Kacken, die Kacken, die Kacken, die Kacken, die Kacken, die Kacken, Kick! Kacken, kick, Kacken, die Kacken, kick! Das ist der hoch und der hat sich mit dem Hals Deckung Sehr gut, Deckung hoch! gut. Deckung hoch. Mikloid. Sehr gut. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Mikloid. Sehr gut, Kick, baita, <Joe> came, oh wo wo wo baita, kick it, okay. it. No kick it kick it kick it kick it kick it kick kick kick it kick it kick Fight! Fight! right Fight! right down, right down, right down, right down, right down, right down, right down, right down, right down, right down, Sie war ähm, eine starke Gegnerin, ähm, ganz aktiv auch, von Anfang an bis zum Ende, ähm, aber ich kann glaube ich sagen, sie war genauso stark wie sie. Na, meine Runde müssen dann gleich mal die Punkte entscheiden. Die Punktrichter werden den Kampf einstimmen. für die Gewinnerin aus der Roten Ecke, Nico! Aber ich bin ganz zufrieden. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich da gegeben haben und freue mich schon auf nächsten Kampf. <lacht>